Auspacken oder wegpacken? Oder 10 packen. Hinpacken? Das mach ich später, ja. Betrachten wird man nüchtern. Wie will denn gehen? Keine Ahnung. Wo es mal gesagt habe. Inkippen. <lacht> ja, ja, ich mach das schon. Die Red Sonja der Baron ist das KKP1.